So, dann wollen wir doch mal unsere Belohnung abholen. Habe ich nicht recht? Ich bräuchte 317 Grinseblumen, um meinen Appetit zu stellen Ja, hier, alle Blumen im ganzen Spiel. Ich habe alle gesammelt. Yay. Super. Bitte sag mir, ach oh wie lange das dauern wird. Bitte sag mir, du bist glücklich. Ich habe meine ganze Lebenszeit geopfert. Nur damit du das jetzt eher essen kannst. Mehr als 35 Stunden habe ich dieses Spiel gespielt. Brrng. Besten Dank. Ich bin voll bis oben hin. Äh, hier. Dies ist ein kleines Dankeschön. Und für all unsere Mühen die traumsonne als kostüm ja das ist der dank für 100 dieses kostüm ich meine es ist richtig cool das kostüm aber <lacht> wird man es überhaupt noch benutzen in diesem ab diesem punkt des spiels ich meine man ist doch jetzt eh durch mit dem Spiel. Was willst du jetzt noch machen? Es gibt nichts mehr. Allerdings, bevor ich euch die Sammlung dann nun mal zeige, das ist das Letzte, was wir noch tun können. Ein bisschen was ich noch tun möchte. Hier, am Anfang, wo man die, äh, die Charakter Yoshi ändern kann, hier ist halt jetzt dieses Schiff. Und wenn man da jetzt hingeht, ich weiß ob ich das schon gezeigt habe, bin mir gerade nicht sicher. Aber wenn man hier jetzt auch immer hingeht, dann sind sie alle auf dem Schiff. Das finde ich toll. Dann, dann, dan, dann, dann, dann. Wenn wir mal unser Kostüm anschauen, dann die richtige Traumsonne. Also, ich meine. Wenn Leute erwarten. Wenn Leute was anderes. Außer so ein lames Kostüm erwarten. Bei der 100% bei diesem Spiel, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, ich habe auch nichts krasses erwartet. Ich habe mir jetzt nicht erwartet, dass das alles sich am Ende lohnen wird. Aber. Jetzt kann ich sagen, ich habe Yoshi's Crafted World 100% durch. Und äh, am Ende des Spiels dachte ich, ich mal noch mal so, vielleicht mache ich die Boss Challenges doch nicht. Aber es lief so gut mit den ersten paar Bösen, selbst mit Baby Bowser. Ähm, Baby Bowser habe ich auch noch nicht so lange gebraucht, vielleicht eine Stunde oder weniger. Und dann hatte ich einfach irgendwie die Motivation bekommen. Und äh, ja, hätte ich das noch, hätte ich den Kamek nach ein paar Stunden nicht geschafft, dann wäre äh, kritisch gewesen. So, ähm, es gibt noch ein paar MIBO-Kostüme, ähm, zu denen komme ich gleich noch. Ähm, was kann ich jetzt noch sagen? Aber man kann ja auch auf Yoshi wählen gehen. Da kommt man sofort hier hin zu diesem Abteil, wo ich gerade bin. Das soll ich nur kurz zeigen. So, und jetzt schauen wir uns. Unsere Mühen an, alles was wir gesammelt haben. Jetzt schauen wir uns das an. Es war ein langes Abenteuer, muss ich sagen. <lacht> sogar ein Jahr oder so hat gebraucht, ne? <lacht> Aber, wenn man jetzt mal äh, mein erstes Video vergleicht, mein erstes Yoshi's Craft World Video vergleicht mit dem hier, das ist ja jetzt das letzte Video. Dann äh, ist schon ein großer Unterschied So, wir haben vier Kategorien Wir haben Kunstwerke Alles, was wir gesammelt haben, alle Quests Outfits okay, von alleine Videos, das sind alle Cutscenes, die es im Spiel gibt Das sind, glaube ich, so acht Stück oder so ähm, Die werden wir alle nochmal neu spielen Denn in, äh, in fast allen kann man nämlich Ja und Nein oder so positiv und negativ antworten Und da möchte ich euch alle Antwortmöglichkeiten zeigen ähm, Und dann gibt es noch Musik äh, dazu kommen wir dann am Ende So, Kunstwerke Es gibt, wie ihr sehen könnt 121 Kunstwerke Das sind sie alle Und ich gehe sie jetzt alle durch Ich drehe sie alle mal so ein wenig Und äh Ich rede mal vielleicht ein wenig oder so Ich weiß es nicht Ähm, ja, brauche ich sie in beide Richtungen drehen? Eigentlich nicht, ne Ich drehe sie nur in eine Richtung Ich drehe sie in die Richtung ich drehe in die Richtung. Und zeigt euch. Ah, hallo. Ja, was gibt es zu sagen? Also das Spiel ist echt... Äh, es, ist, es ist toll. Das Spiel ist toll. Es ist eines der bestaussehendsten Spiele auf der Switch. Aber mehr kann man zu dem Spiel leider nicht sagen. Da man... Äh, viel falsch gemacht hat bei dem spiel könnte man sagen ja äh, unter anderem ist das ist, äh, was wie soll ich das da sagen also die schwierigkeit das spiel ist zum größten teil einfach aber wenn es dann darum geht die 100 prozent zu machen wie in jedem Yoshi spiel wird es dann auch natürlich schwerer aber in diesem Yoshi spiel das ist ich kann euch sagen finger weg von den 100 prozent Macht es nicht. Die Preise lohnen sich nicht. Offensichtlich. Ich glaube, da können wir alle darauf zustimmen, dass es sich nicht lohnt, die Preise. Für die 100%. Und es macht auch keinen Spaß. Also manches macht Spaß. Zum Beispiel, äh, die meisten äh, Sachen finden in den Leveln, aber so, es gibt so viele Sachen, auf die bin ich ganz stolz. Oder Ja gut, eigentlich schon. Also wie sage ich das es gibt viele sachen bei denen bin ich so ja warum habe ich das überhaupt gemacht nur für die 100% toll aber ich bin froh dass ich dann noch tra auf mein äh, dass ich dann noch ähm, ich kann nicht reden dass ich dann doch noch mal die 100% gemacht habe das finde ich toll ähm, ja äh, das sieht cool aus und das ist cool ja, ich weiß nicht was ich sagen soll auf jeden fall spiel ist gut ähm, 100 sind nicht toll und äh, der endboss sagt also der secret endboss comic wir wissen schon so aber wenn mir irgendjemand sagen will das guckt euch das an dass das spiel nicht knuffig ist oder nicht gut aussieht ja der... Nein. Das Spiel sieht wunderschön aus. Okay. Ich finde zumindest, das Spiel sieht wunderschön aus. Und ich kann nicht verstehen, wenn Leute sagen, dass das Spiel schlecht aussieht. Wie gesagt, es ist eines der bestaussehendsten Spiele auf der Switch. Hm, hm, hm. Natürlich gibt es auch viele andere. Zum Beispiel Luigi's Mansion 3. Oder Pokémon Mystery Dungeon. Oder was sieht denn noch gut aus? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade nicht so viel im Kopf. Aber ja. Oh, die yoshi die sind cool. Auf jeden Fall kommen demnächst auch ein paar andere Yoshi-Spiele auf meinem Kanal. Das ist halt das erste Yoshi-Display auf meinem Kanal. Und das nur, weil es halt ein neues Yoshi-Spiel war, wo ich es als erstes machen. Ähm, auf jeden Fall werden die anderen Teile auch nochmal kommen. Demnächst. Wann weiß ich also nicht ganz genau, aber es werden alle Teile gespielt. Heißt Yoshi's Island auf dem Game Boy Advance allerdings, weil ich mag die SNES-Version nicht so sehr. Also, ich mag die schon, aber nicht so sehr wie die Game Boy Advance-Version. Und ähm, Yoshi's Story auf der Nintendo 64. Das gibt's auch noch, das ist ziemlich kurz. Dann es noch Yoshi's Island DS, das hatte ich früher als Kind immer gespielt. Das ist äh, ziemlich cool. Allerdings, also, da gibt es halt viele verschiedene Babys. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, selbst damals war ich schon der Meinung, dass Yoshi's Island DS nicht ganz so geil ist. Aber dazu kommen wir dann, wenn das Let's Play draußen ist. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sein. <lacht> und das Jahr ist noch frisch, also ja. Oh, dieses dieses äh, Scheiger-Ding, das finde ich voll cool. Es gibt ja allgemein viele Gegenstände, die ich echt cool finde. Ups, sorry. Ja. Ach ja. Es gibt noch ähm, Yoshis New Island. Da war ich mega gehypt am Anfang. Ich habe das auch. Ich habe früher, als ich noch keinen YouTube-Account hatte. Habe ich immer auf meinem 3DS alles aufgenommen. So, und ich habe es irgendwie hochgeladen. Und ich habe die meisten Sachen noch zum Glück gelöscht. Da waren ziemlich cringe Sachen dabei. Aber. Äh. Ja, ich habe dann so getan, als wäre. Äh, als hätte ich äh, Yoshi's New Island Let's Play gemacht. Obwohl, dann warte, habe ich nicht. Also, ich habe es nicht aufgenommen. Aber ich habe trotzdem, als ich gespielt habe, so getan, als hätte ich ein Let's Play gemacht ich, ich war früher seltsam. Äh. <lacht> Warum sage ich das eigentlich? naja ja, egal. Oh, der ist cool. Der Schneemann. Der ist echt cool. Ihr könnt ja selber mal stoppen. Ich werde nicht zwischendurch hier stoppen bei den ganzen Dingern, weil... Da, dann sitzen wir noch morgen hier. Ja? Ich kann die Folge jetzt nicht so lange machen. Es gibt ja auch viele, die es hier überhaupt nicht interessiert, was ich hier gerade zeige. Von daher... Ich denke, wenn ich einmal so einen Rundgang mache, dann ist das schon okay. Also zumindest mache ich das auf jeden Fall so. <lacht> auf jeden Fall, Yoshis New Island war ziemlich cool. Und der ist auch cool, der ähm, aber... Es gab da so Sachen in dem Spiel, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Zum Beispiel die Bonus-Level, so... Also 100% sammeln war da auch nicht so geil. Und das wird auch Aids dort 100% Prozent sammeln. Aber ich werde es trotzdem machen müssen. <lacht> ja. Ähm. Oh, das ist cool. Die Rückseite vom Baum. Ähm. Es gibt noch Yoshi's Woolly World. Der Vorgänger zu diesem Spiel. Ist ein sehr gutes Spiel. Ähm. Ich habe aber das Gefühl... Dass ich das Spiel so ein wenig underrate Also ich kenne viele Leute, die sagen Oh, Yoshi's Woolly World war richtig gut Und ich denke mir dann immer so Ja, es ist ein gutes Spiel, aber mehr auch nicht So Es ist auf jeden Fall besser als dieses Spiel Dieses Spiel ist einer der Ich will nicht sagen schlechteren Yoshi's, Yoshi-Teile Weil Ja, okay Ja, hm was heißt schlechteren Yoshi Teile so das kannst du mit Yoshi's New Island Yoshi's Island DS mit denen kannst du das eigentlich so von ein von der von der Spielqualität her also nicht Grafik sondern wie gut das Spiel ist das wollte ich sagen ähm also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung kann ja sein dass ihr Yoshi's Island DS oder Yoshi's New Island über alles liebt neue Lieblingsspiels, ist vollkommen okay. Ja, ich sag nur meine Meinung, so wie ich es finde, ja. Aber auf jeden Fall werden alle Teile noch kommen. Wahrscheinlich wird Yoshi's Island sogar noch dieses Jahr kommen und Yoshi's Story auch noch. Aber ich sag nicht dazu, noch mehr dazu sage ich nicht. Ich hoffe, auf jeden Fall euch hat das let's play gefallen, auch wenn es ein wenig überzogen wurde. Ich hätte eigentlich mit dem Display schon mit ein paar Monaten fertig gewesen, aber äh, ich habe etwas neu gemacht. <lacht> aber ganz ehrlich, ich denke, das war es wert. Das war eine tolle Erfahrung, das Spiel. Und äh, jetzt sind wir durch für immer. Ich ho hoffe zumindest für immer, weil ich könnte mir gerade nicht vorstellen, das Spiel noch irgendwann mal in zehn Jahren noch mal zu relet's play, nur weil ich mir denke, oh, jetzt gibt es 8K und jetzt kann ich 8K let's play. Äh, jetzt werde ich so Nintendo und mache 8 Plays und livestreams und jetzt muss ich alles neu machen weil 1080p 60fps wie dieses video hier ist ja dann äh, zu schlecht auf einmal nein ich hoffe mal nicht dass ich so irgendwann denke kann sein aber ich hoffe mal nicht <lacht> der gabelstapler der gabelstapler ich, ich kann nicht reden egal ihr wisst was ich meine so, wir kommen bei den Gegenständen dem Ende zu. Na, ja, der Dosenroboter, der ist cool. So, und hier sind die letzten Gegenstände. Zack! Der letzte Gegenstand, Leute. Das waren alle Kunstwerke alles was wir sammeln mussten für die Blockertons Blocker Dinger die Typen da unten rechts so und jetzt kommen die Outfits von denen gibt es insgesamt 185 glaube ich bitte schlag mich nicht tot ich weiß es nicht problem ist halt es gibt mehrere Amiibo Kostüme es gibt noch ich glaube Toad gibt's noch es gibt Luigi noch es gibt Bowser noch es gibt Cooper noch ähm, ja, es weiß jetzt nicht alle auswendig, aber... Ah doch, es gibt dann noch, ähm, den roten Vol Yoshi den blauen Vol Yoshi Und einen gibt's noch, glaube ich. Ach, verdammt. Äh, ah doch, jetzt weiß es Das, äh, der Schnüffelchen. Sch äh, Woll, Woll, nee, äh, Wollschnuffel. Also, den hier aber in Wolle. Das sind alle, die es gibt. Also ich kann euch nur die zeigen, die ich momentan habe. Zu diesem Zeitpunkt. Den Rest kann ich euch leider nicht zeigen. Ich gucke mal, dass ich vielleicht in der Beschreibung was verlinke, wo man alle sieht. So, aber was ich jetzt mache, ist genau das Gleiche, was ich gerade bei den Kunstwerken gemacht habe. Ich mache wieder einen Rundgang. Und bewerte die ganzen Sachen. Domflock ist cool. fällt mir. Die Kuh? Ja, ist halt eine Kuh, ne? Die Milchflasche. Man kennt sie. Super toll. Eine Geschenkbox. Okay. Why not? Cool Idee. Ein Berg. Sieht nicht aus wie ein Berg. Aber naja. Es sieht trotzdem cool aus. Haus mit rotem Dach. Why? Orangensafttüte. Why? Eine Mülltonne. Ja, okay. Kann ich verstehen, warum. <lacht> Gelbes Auto. Jetzt kommen die Farben. Ach, oh, noch nicht. Karamellschachtel. Warum weiß ich nicht ein Wasserrad nicht schlecht ist schon ganz cool eigentlich Hab dieses schöne Ding da Piratenschiff auch ziemlich cool Der Clownfisch man ein Kugelfisch auch sehr cool oh, sein, sein Gesicht <lacht> Cool der Leuchtturm ja auch toll Kommt mir gerne in den kommentar schreiben. Welches ihr am besten findet mein Kostüm oder eure Lieblings allgemein? Hellblauer Fisch und lila Fisch, ja, warum nicht? Aber ich verstehe nicht, warum es so viele Farben von manchen gibt. Einfach nur Recycling ist das. Flaschendeckel. Kaltwasserbottich. Verstehe ich nicht. I don't understand. Blaue Kaffeesahne. Ja, yeah, why? Los, los, Yoshi! Wenn ich denn noch einmal sehe, diesen Los, Los, Yoshi, ne? Wirbelschnecke. Weißes Schaf Schwarzfuß Schaf. <lacht> Gelber Laster. <lacht> Geil. Lila Laster. Oh. Holzkiste. Okay, das ist schon irgendwie cool, die Holzkiste so. Gras. <lacht> Ich verstehe es bis heute nicht. Blaue Mülltonne. ja, oh, weil die Grüne nicht genug war. Haus mit blauem Dach. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was zu stehen. Der Dosenkondor. Der erste Boss. Minimauser. Bastelkatze. Schon ziemlich cool. Büffel. Ja, die ganzen Tiere. Rosa Waggon. Ja, nicht schlecht. Lila Waggon. Ja, auch nicht schlecht. Du, du, bom, Bon bomb bon, bom Schachtel. Da macht's Bum, Bum, Alter. Minenwagen. Oh yeah. Silberne Schubkarre. Condor Box. Monty Maulwurf Das ist schon cool Blumenbeet, das ist auch richtig cool Aber nur wegen dem Hut Lila Blumenbeet Ja, hier ist das gleiche, ne? Grüner Kürbis Why? <lacht> Gelbe Springblume Okay, kann ich schon verstehen in einem Level in der Welt Lila Springblume, das dann wiederum nicht mehr so ganz Grüne Kaffeesahne. Warum? Warum überhaupt Kaffeesahne? Wo gab es im ganzen Spiel Kaffeesahne? Grüner Blumentopf. Rosa Blumentopf. Ja, grün und rosa sind die besten Farben. Don't add me. Blauer Eimer. Okay. Skelettosaurus. Erinnert ja, euch noch? Von dem mussten wir mal wegrennen. Skelettosaurus Schädel. Das ist schon cool. Oh, das ist schon cool. Kamel. Oh, yeah. Planierraupe. <lacht> Warum auch immer das Ding so heißt. Ziegel. Mhm. Antike Steinskulptur. Ja, verstehe ich auch nicht ganz so. Rote Eimer. Yeah, Farben kommen wieder. Grüne Schubkarre. Epic. Salsa. Salsa. Salsa-Sauce. Ah, ja. Ein Kaktus. Naja, sieht nicht so sehr aus wie ein Kaktus, aber naja, wie auch immer. Ein Cupcake. Das ist richtig cool. Das sieht aus wie so ein veganer Cupcake. <lacht> Schwingling. Ja, ich habe die eigentlich. Ach, rosa ah, rosa Makaron. Naja, ich habe die Dinger eigentlich äh, so ein wenig gehatet, aber mittlerweile finde ich eigentlich ganz cool. Minzmakaron. Ich finde die eigentlich ganz süß. Auch wenn ich in der einen Folge so will ich negativ auf die kam. Rote Wolle. Blaue Wolle. Eichhörnchenstamm. Yeah. Gestreifte Windmühle. Okay, was? Karierte Windmühle. Why? Rosa Kaffeesahne. ist doch ein Joke. Lava-Bottich, okay. Naja, es geht. Bodenbirdie, das ist schon ganz cool. Flugzeug, das ist auch ziemlich cool. Goldenes UFO, das ja, ist auch nice. Ich weiß, wir haben manche Sachen nicht gehabt, an, angehabt, aber naja. Bodenbirdie-Nest, riesenfeuer es gab nur feuer -Blarks. Es gab keine normalen, ah doch. Riesenwasserblag hier. Warte, gab es Wasserblag? Doch, es gab Wasserblags. Sorry. Ich hab ich hab nichts gesagt. Ufo! Es gab normale Wasserblags auch noch. Sodaflaschendeckel. Yeah. Apfelsafttüte. Super. Rabe. Hey, das komplett 3D. Cool. Kugelwilli. Yeah. Zirkus-Manege oder Manege... oder? was auch immer, Wie auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung, Leute. Äh, Beißbox. All die Dinger sehen cool aus, aber ich mag sie nicht. Zirkuszelt. Na. Naja. Sarg. <lacht> warum auch immer man einen Sarg holen kann. Aber das Coole ist cool alles. Hashi-Tot. Popcorn-Wagen. Nicht Waggon, Wagen. Wer möchte Popcorn? Rosa sich deckel Yeah Minzauto Sexy Nice Zirkusrequisite Oh es leuchtet sogar oder nee das ist nur die ja okay es sind nur die Lichteffekte Piranha Octaeda also der Boss das ist dein welt eichel Eicheleule <lacht> sorry ein Bus ja bei dem ich einfach so eingestiegen ist. Äh, wunderbar. <lacht> Baumstumpf. Epic. Ein roter Apfel. Und jetzt passt auf, Leute. Ein gelber Apfel. Und jetzt passt auf, Leute. Kein grüner Apfel. <lacht> Rote Schubkarre dafür. Ein Silbereimer. Yeah. Blaubeermarmelade. Strand Xilebo. Der ist schon cool. Ich finde es süß. Bötchen. Ja, der Xilebo hat immer seine Hosen ausgezogen. Und dann irgendwann hat er sich dazu entschieden. Oh, ein Wahl. Cool. Der ist cool. Hat er sich dazu entschieden, etwas Urlaub zu nehmen? Spaß, Piratenschiff. Okay. Eine Palme. Ja, das Ding fand ich schon immer sehr seltsam. Ich habe es nicht verstanden. Oktopus Ja, die sind ganz okay Sternenvorhang Das ist schon ziemlich cool eigentlich, oder? Was meint ihr? Tropendeckel Sag mal, wie lange den ding, ding das eigentlich hier Pinguin Das ist süß Poly Polysterolschachtel Ja Bushitoni Der Boss Oder? Was ist das der Boss? Heizofen, also halt der Boss in dem Level. Ich weiß gerade nicht mehr. Ne, es war Bockmeier. <lacht> Asienlampe, die ist schon cool. Ah, ich kann mich an die Sachen alle erinnern. Japanisches Schloss. Cool, cool. Japanische Schachtel, but why? Papierschachtel sieht genau gleich aus. Yay! Bambuszylinder. Es sieht nicht aus wie ein Bambus. So, die Farben sind richtig. Warmer Heiztisch. Und jetzt passt auf, Leute. Heißer Heiztisch. Heiztisch, ja. Epic. Asien. Pralinen-Schachtel. Uh, schon eigentlich ganz kummel. Cool. cool. Kroko-Waggon. Der vierte Boss. Giraffe. Ja. Schlankton. Ja, ja, ja, ja, ja. Punktekarte. Das also sind eigentlich ganz cool, die Sachen hier. Ein Nashorst. Ah, ich mag den. Auch wenn der böse war. Baby-Nashorst. Einfach nur, weil die dieses süßes Paar bilden. <lacht> Dschungellaster. Oder halt zusammen verwandt sind. Ich weiß es nicht. Frosch mit rosa Blumen. <lacht> das ist schon cool. Frosch mit blauen Blumen. Der ist vielleicht sogar etwas besser. Heu. Ja, das Heu darf natürlich nicht fehlen, ne? Raketenspitze. Die war cool. Magnetschachtel. Raumschiff. Süb Cybo. Cybo? Whatever. Der kleine Junge da. Ein froher Planet. Yeah. Münzsternschnuppe. Yeah. Lila Sternschnuppe. Den die schnuppern gern! Blaue Sternschnuppe. Es ist lächerlich. Deckel mit Stern. Wie viele Deckel gibt's eigentlich? Ich jemand mal nachgezählt? Malset. <lacht> Why? Himmelblaues Solarauto. Und ein gelbes Solarauto. <lacht> Rotes Solarauto. Aber ey, die Schalkei-Farben sind immer anders. Lippenwelt. Ja, war ich nicht so. Lotusblatt. Umwölkter Berg. Yeah. Kippblock Blau. Hat was. Kippblock Grün. Dün, dün, dün. Rotes Auto. <lacht> Gelbe Eimer. Oh, ich dachte es kommt ein Auto. Naja, aber wieder ein Eimer. <lacht> Zahnräder. Warum auch immer, dass das ultra seltene war aus der Welt. I don't know. Elektrolyft. Schon ganz cool. Pilolino, ja, Dinger sind schon ganz niedlich aus, aber in Games sind nicht so toll, Glühbirne, die Absperrung, schon ganz cool eigentlich, finde ich, bemalte Fassade, why, why, why, Zugwaggon, ja, hat was, rote Mülltonne, und wie gesagt, in der Beschreibung gibt es wahrscheinlich noch, Grüner Apfel, da ist er! Noch ein Link, wie die ganzen Kostüme in-game aussehen, nicht von mir, sondern von jemand anderen. Schwarze Kaffeesahne, weil ich habe da echt keinen Bock, das noch zu machen. Ich könnte es machen, aber mache ich jetzt nicht. Der große König Bowser, auch ganz cool. Toycon RC Auto. Oh yeah, mit dem Yoshi vorne. Toycon Klavier. Mm -hmm. Toycon Roboter. <lacht> Dieses Yoshi hier vorne. Bastian Barrikaton Balthasar Outfit Wir sind am Ende Schnuffel Hellblaues Schnuffelchen Schwarzes Schnuffelchen Rosa Schnuffelchen Carmack Und Barrikaton, sowie die Traumsonne. Hier haben wir noch eine maria amiibo kostüm ding ja. wir haben noch das Peach-Amiibo-Kostümchen. Hier haben wir noch das Yoshi-Amiibo-Kostümchen. Yoshi Sieht zwar hier so langweilig aus, aber irgendwie besser. Grüner yoshi kostümchen an einer Amiibo-Schachtel, wenn man eine random Amiibo einscannt. Das waren sie alle. Und ich sehe schon, ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf. Oh Gott. So, Videos. Alle Cutscenes. Ähm, dabei gibt es nur. Das, das, das, das und das. Die sehr besonders. Die äh, interessant sind. Deshalb werde ich die anderen, denke ich, skippen. Ich meine, ihr habt die anderen schon gesehen. Und ja, deshalb gucken wir uns nun die anderen nochmal an. Die Böse, Die ersten fünf Böse, weil da konnte man nämlich noch einen Dialog wählen. Und da werde ich euch reinschneiden, was man bei den anderen jeweils sagen kann. So, wir hatten jetzt tatsächlich Jau gesagt, aber ich hätte lieber die Wahrheit sagen sollen. Das mache ich jetzt. Und meinen Fehler behebe ich jetzt. Nö. Haben keinen, sorry, mate. Hey, er hat doch keinen Schimmer. Ich mache ihn platt und finde die Juwel selbst in der Tat. Ihre Verdrie Verdrießlichkeit, ja, und für anders ist er noch nicht mehr. Ursprünglich haben wir hier klar gesagt, doch jetzt haben wir einfach mal äh, eher weniger. Der der dabei weiß eben, wer einen Ass vor sich hat. Und zack. Dann nimmt er den Mund zu voll. Eure Hochmutig-Unmutsamkeit. Oh nein, der Arme. Oh. Das ist nur deine Schuld, Yoshi. Ja, wenn ich hören will. Genau, das ist deine Schuld, Rüte. Okay Leute, kurze Pause hier an dieser Stelle, denn ich möchte euch mal unbedingt zeigen, wie lange denn diese Ladezeiten sind. Schaut mal selbst. Mensch, liegt das lang. So, wir hatten ursprünglich kaputt machen gemacht. Allerdings habe ich nicht nachgedacht und dachte mir so, kaputt machen, das ist bestimmt lustig. Aber diesmal tun wir einfach nichts. Einfach nichts machen. Und das wollte ich eigentlich auch machen. Wehe, ich mache das Blatt. Tja, ja, das war lahm. Du hast die Sache aus dem Ball ausgetauscht, die bist zu! Mehr nur jetzt mache ich dich kaputt! Diese piranha Wölze wird dich verschlägen und es dir heimzahlen! Ja, und mehr ändert sich hier dann nicht mehr. Hey Yoshi, steh doch nicht so dumm rum, hilf mir gefälligst! Du lässt doch nicht so, dass Kavec so mit mir um umspringt, oder? Für wen bist du? Für mich oder für Kabek? Ich bin ja eigentlich immer noch für Bowser Junior, aber, äh, Baby Bowser. Sorry, er sieht in diesem Spiel einfach aus wie Bowser Jr., es verwechselt immer. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch für Baby Bowser, aber wir wollen ja sehen, was passiert, wenn wir für Kamek sind. Deshalb sagen wir diesmal für Kamek. Ja, also eigentlich kam ich recht, ne? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> was? Wer hat dich denn gefragt? Wie kannst du es wagen, seine Aufru Ach, Aufbrauslichkeit zu ärgern? Das ist unverzeihlich. Ich mache den äh, coolsten Zug, den eure Unersättlichkeit äh, je gesehen hat. Yay. Oh. oh und mehr gibt's es nicht. So, und soweit ich weiß, gibt es bei den anderen vier Cutscenes äh, nichts. Also hier, Auftakt... Um, der große König Bowser, Ende und Kamek. sagt ich glaube, gibt es nichts zum Auswählen, deshalb werde ich, ich, werde ich die euch nicht mehr zeigen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieses Videos. Musik! Und bevor ich da reingehe, ratet mal, ratet einfach mal, wie viele Soundtracks hat das Spiel? Ratet einfach mal, was denkt ihr? Vielleicht so 50... Vielleicht 40. Aber 30 können es doch nicht sein. Ja. Wenn ihr 30 gesagt habt, lag ihr fa falsch. Denn es gibt 20. 20 Soundtracks nur. 20 Lieder gibt es in dem Spiel. Das hier. Das hier sind alle. Das ist die ganze Liste. es könnte ein ganzes Album sein. So, und was jetzt machen werde, ist jedes einzelne abspielen. Einmal durchgehen lassen und danach sagen, wie ich das Lied finde. Also let's go. ja ist die Musik ist ganz okay aber mehr auch nicht oh Gott nein die Musik kann ich mir nicht mehr anhören von der Weltkarte gibt es mehrere Soundtracks eigentlich also es gibt mehrere Versionen das ist insgesamt ein Soundtrack aber es ist immer so ein anderer Teil von dem Soundtrack wo dann immer mehr Mus äh, Instrumente kommen je weiter man im Spiel ist desto mehr Inter Instrumente kommen zur Weltkarte Musik aber ich weiß es nicht, normal abspielen. Ja, nochmal mal das Hauptthema. Eigentlich wollte ich das ganze Lied abspielen lassen. erstmal Und dann was sagen. Aber ich glaube, das Video ist jetzt schon lang genug. 40 Minuten wird es wahrscheinlich am Ende sein oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Hauptthema finde ich ganz cool. Aber, dass das das Hauptthema ist. Ich weiß nicht, das... Ist etwas wenig so. Aber das Hauptthema ist ja noch schön und gut. Doch, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft das in allen anderen Tracks vorkommt. Klitzekleines Universum. Das ist einfach die, die Weltallmusikversion -Weltall von dem Hauptthema. Ja? Ist okay. Also ich finde den ganzen Soundtrack, alle finde ich... Ganz okay. Es sind nur sehr wenige. Und es ist keine Abwechslung drin. Es ist immer alles das gleiche. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht wirklich gut. Duckend durch die Gefahr. Lass zumindest mal ein anderer Track. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Von dieses... Das kommt gleich. Das hier, oder ist es das nee, noch nicht? Ist das hier? Hm. Ich finde auch süß, wie die da unten tanzen. Na, jetzt gleich kommt das der Part, den ich am meisten mag. Jetzt kommt's. Dun, dun. Hm, hm. Hm, hm, hm. Such die Blume. Oh nein! Die ganzen Match Level. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Sie geht mir auf den Zeiger. Wenn ich diese Musik noch mal hören muss. Dann raste ich noch alles Spaß. Die Musik ist toll. Doch, es ist nervig. Nach der Zeit kannst du es dir nicht mehr geben. Ja, ja, ja, deshalb machen wir weiter mit Yoshi's Expedition. Die Höhlenmusik. Oder, ja, gemein, die Expeditionsmusik. sorry, ups, sorry. Ups, sorry. Die Musik ist schon cool, aber es ist mal wieder das Hauptthema. Aber, naja Weit weg Wildnis Das ist auch okay. Da Um Fadenlänge Ja, es ist sehr ähnlich zu Klitzkells -Klitz Universum, finde ich. Ah, also lame. Floppiger Marsch. Du, du, du, du, du, du. Ist okay. <lacht> Nachtwerke. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ja. Ich denke, die anderen Songs sind einfach nur dazu da, um die Atmosphäre zu geben. Zumindest der hier ist auf jeden Fall nur dafür da, für die Atmosphäre. Ja. Eisozeane. Es ist immer das gleiche Lied. Nur angepasst an der Welt. Mehr ist es nicht. Ninja Versteck. Ja, es ist einfach nur angepasst. Echt lame zellofan Hm, Wann kam das Lied? Also mir kommt es bekannt vor, aber ich weiß gerade nicht wann das Lied kam. So, großer böser Boss. Das hier ist glaube ich die Intro Musik? Oder? Nee. Ach hier, großer, böser Boss ist in den normalen Leveln die beste. Es gab bei manchen normalen Leveln so Bässe. Und ein größerer, böserer Boss ist wahrscheinlich die normale Bossmusik, oder? Ja. Oh, ich. Nach dem Comic-Level kann ich dieses Lied nicht mehr hören. Komm, ich muss skippen, ja, Alter. Klicke-Klacke-Attacke! Das ist die Wüstenmusik. Warum auch immer die hier ist und nicht direkt nach dem sind, aber egal. So, der große König Bowser! Ist okay, mehr nicht. Der ganze Soundtrack ist okay und mehr nicht. Wenn ihr den Sonntag besser findet oder sogar noch schlechter findet, ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Äh, letzte Kämpfe und Hurras. Naja, ah Das waren schon Zeiten, du. Vor ein paar Wochen. <lacht> also für mich ein paar Wochen, als ich das Finale aufgenommen habe. Ja. Hm, hm, hm. So und dann eins der besten Soundtracks. Wunderbar Automat. Damit beenden wir da passt Let's Play, Yoshi's Crafted World, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr sicherlich, was ihr tun könnt. Und wenn nicht, wird das hier wahrscheinlich die erste Folge von mir sein, die ihr schaut. Ja, das war's dann hiermit. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Wenn es dann wieder heißt, äh, ich und Yoshi machen irgendwas. Oder vielleicht auch jemand anderes. Egal, haut rein.